Ja meine Freunde, ich bin wieder mal unterwegs und zwar wieder mal mit dem Zug mit der Bahn Richtung Wien, aber diesmal ein bisschen weiter Richtung Bratislava, noch kurz vor der Grenze in Österreich und zwar in Laassee, Schönfeld, Laassee. Ja, das ist wie gesagt kurz vor der, Tschech äh, nein, vor der slowakischen Grenze und da triff ich mich jetzt mit dem Reinhard Masiewska, der hier ein Projekt, also ich glaube, das ist so ja, also ein Arbeitswiedereingliederungsprojekt äh, ist, so in Richtung für Menschen, die hier mit Tieren arbeiten, vor allem mit Schafen. Und der Arbeitsamt-Reinhard hat gesagt, ich würde einfach mal gern vorbeischauen, weil wir auf Facebook schon lange jetzt befreundet sind und auch schon mal telefoniert haben miteinander, das wäre doch mal eine Möglichkeit, hierher zu kommen, für mich sich zu treffen und sich das anzuschauen. Und das mache ich. Ich werde dann kleine kleinen einfach hier drehen und mal schauen, was hier so läuft. Und jetzt holt er mich dann hoffentlich gleich, weil, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so wirklich äh, da befangen hier in dieser Gegend. Also ich mag das, das ist auch etwas Outlaw-mäßiges, ein bisschen schon Australien, Outback, eher. vorne ist der Bahnhof und da vorne ist schon Lassie Ende. Ja, wie gesagt, da hinten war der Bahnhof, da ist ein riesengroßer Platz und da habe ich vorher schon ein Schild gesehen mit Lassie Ende. Also irgendwo wird es ja wohl auch einen Ort geben, nehme ich an. Und ich glaube, der Schafmann ist schon da. Genau, da ist er schon, der Reinhardt. Ja. <lacht> Und sein soziales landwirtschafts projekt die Schafen Schafe. Ach, ja, das sind die Lärm, das sehr cool. Ja. Mein neuer Hund. Leider <lacht> bin ich mir aber da halt ziemlich ausgeklagt, äh, weil ich keine Entscheidung kriege, dass ich, dass ich kriege von Winnix, also was ich hab, den sage ich nicht. Also sagen wir, müssen was wir müssen finanziell anders was aber. Okay. Das sind die Lamas, mit denen du Lama Trekking machst. Ja. Machst du das privat oder ist läuft? Das machst das du für dich selber? Die also, ich, ja. okay. okay. Okay, das ist das ist dein Steckenpferd, oder? oder? Okay, sehr cool. Ja, da sind wir jetzt quasi am Hof vom WUG Bio-Schafen und der Reine ist da quasi einer der Bosse oder der Bosse, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zumindest derjenige, der sich da am besten auskennt. Ja, und dann schauen wir mal einfach mal da rein zu den Schafen, die nicht auf der Weide sind. Wäre jetzt natürlich auch interessant, warum ist das so, warum müssen die da bleiben? Aber Reinhard, was mich jetzt einfach mal interessiert, Servus, Hallo, grüß ist... Es, es hat ja einen gewissen Grund, ja, was da geht. Also ich bin ja deswegen da nicht nur, um die schöne Gegend mir da anzuschauen und deine Schafel, sondern es geht ja auch um das Projekt. Magst du uns einfach mal kurz ein bisschen beschreiben, was ist gerade so das Thema? Um was geht es so? Was macht sie eigentlich da genau? Und warum hängt das Ganze gerade so ziemlich in der Luft? was geht es da eigentlich? Warum ist das Projekt da entstanden? Uh, ja, in für die Oberschutz in Land Da geht es um Biodiversitätsflächen, um, um Versandungen, um also, äh, Trockenrosen hauptsächlich ja, und um Pflanzenerhaltung. Also äh, Pflanzen, Tiere, Vögel, Bienen und so. Also wirklich sehr umfangreich. Am Anfang haben wir auch, gedacht, das ist Beweidungsgeschichte, da steht die Schafe und so. Und bin halt ein bisschen eingewachsen also ein das Wissenschaftliche und, und mitgetragen worden, von, von unseren Betreuern da ja, und so, also, das war schon für mich auch spannend und ist auch nach wie vor spannend, wie gesagt, das ist, ja und jetzt stockt halt das Ganze ein bisschen, macht mich ein bisschen, mich persönlich anrund. Ja. ja, aber ich denke, es könnte gehen, wenn man bisschen, ja. ein bisschen, der Schwung da ist. Ja, wie viele Schafe <lacht> habt sie da? Wir haben gesamt 250 Schafe und da stehen ca. 50 Mio. Rennen die warten auf einen Job noch, also das geht, ähm, ein Teil kann wir am Dienstag kommenden Dienstag weg, es werden nicht viel überbleiben. Wahrscheinlich bleiben fünf bis zehn Schafe auf der Station da. Der Rest, was ja natürlich eh gut ist für uns finanziell auch, ist es beschäftigt draußen. Okay, also du hast gesagt, diese Schafe warten quasi auf ihren Einsatz, aber es gibt wirklich die Sange im Einsatz, ja. die arbeiten schon. Da wollen wir da einfach mal hinschauen? Aber wir schauen ja vorher noch den Rest dieses sehr interessanten Hofes mitten minimum Nein, hat, gibt es noch was, was wir auf dem Hof berunden könnten? Ja, Attraktionen mit Kindern aussieht, da haben wir so Attraktionen? Ja, wenig reinigt wird es Da gibt es so eine, eine essbare Landschaft, ja. okay. okay. Vielleicht muss ich nur dazu sagen, das ist jetzt starten, weil der, der ehemalige Bürgermeister, wollte da dann Generationen Campus noch mit Tieren, mit Pflanzen, Kindergarten, Seniorenlagestätte aber habe ich total klassisch weggefunden. Ich weiß nicht, inwieweit das noch weiterverfolgt wird, aber das finde ich jetzt eine schöne Sache. So. Okay, wir und wir schauen jetzt einfach Wir mal mal mal mal mal mal. schauen jetzt die Runde, wir schauen jetzt den Kindergarten an, okay. den essbare Generationen Generationencampus. Ja, das habe ich spannend gefunden, weil Mensch, Tier, Essen, Natur, also das ist schon ganz wichtig, glaube ich, in Zukunft. Ja? Ja, ganz und so lernen wir es einfach von Generation zu Generation. Wenn ältere Leute da sind, die können was zeigen. Und, und die Jungen lernen das. Ich ja, hoffe, das Projekt macht es so. weiter. Das ist mhm. schon sehr nett. Ja. So, dann sind wir da jetzt bei der S-Bahn-Landschaft. Also da muss man zuerst lesen, glaube ich, oder? Da, ja, da braucht man halt ziemlich lang, bis man durch ist. Bis man gelesen Aber hat und dann essen ja. kann. Nein, es ist halt die, die Bäume gibt es jetzt drei Jahre. Also man sieht teilweise schon Früchte, was kommen, aber es ist natürlich alles im Entstehen. Also es ist wirklich sehr jungfräulich, sag so Das habt ihr anpflanzt, Reinhard? Ja, wir haben mitgeholfen bei der Anpflanzung, das ist geplant worden von einem Landschaftsplaner. Und, Aha. Ist ja. das jetzt was, was ihr mit oder? Das betreue ich mit, das ist äh, So arbeiten wir unsere Mitte ab, ja über solche Arbeiten, okay. über Erhaltung von Gebäuden mhm. und, und, und dann das betreuen wir mit. Okay. Manchmal ist eh ja nicht viel also zum Rosenmänner, sonst. das sind wir für die okay. Also da kann man die Schafe jetzt nicht laufen lassen? Nein, das habe ich schon mal laufen gehabt, aber ja? die sind selber gelaufen daraus. Ja? <lacht> also das wollte ich gar nicht. Ich glaube mittlerweile könnte man es fast auslaufen. Okay. schätze jetzt in ein, zwei Jahren kann es da richten es keinen Schaden mehr. Jetzt fressen sie also natürlich die Jungpflanzen. Raus. Ach so, also, ist auch klar. ja. Äh, Fühlt sich gut alles. Und die Okay, und was, was gibt es da jetzt so? Also? Obst? Äpfel? Naja, bis man da was essen kann, das dauert sicher noch ein bisschen, ne? doch. Schaut aus wie irgendeine unglaublich seltene Apfelsorte. Nashi? Ich glaube, das sind so chinesische. Kann das sein? A Korea? Okay, aber so was... Ja, China ich... schon. Was China, Korea, Japan, Japan, Japan. Bin ich gar nicht so daneben gewesen, habe mir dachte, irgendwie kenne ich das. Ja, spannend. Liebe Leute, wir sehen hier überall Alternativen und Gegenkonzepte zur augenblicklichen globalen Entwicklung, wie der Reinhard das vorher schon so schön gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, ob man es verstanden hat. Ja, wir müssen alle selber was tun. Solche Konzepte entwickeln, generationenübergreifend Mensch, Tier, Natur ja wieder viel mehr mit der Natur, von der Natur, für die Natur ja aber wir müssen es selber tun, weil die Globalisten die wollen das nicht die haben sicher andere Vorstellungen Naja, auf jeden Fall sehr sehr spannende Konzepte die da rein hat so beim Gespräch einfach auch angesprochen hat diese Generationenangelegenheit dann essbare Landschaft, also das sind alles Dinge, wie er eben auch sagt, die müssen von den Menschen herkommen. kommen. Offensichtlich wird das von den Globalisten eher nicht gewünscht. Das kann man sich vorstellen, aber es ist eben auch unsere Chance, genau diese Gegenkonzepte zu entwickeln. Und gerade auch dieser, dieser Container, dieser Wohncontainer oder was auch immer das jetzt ursprünglich war, Baucontainer, ist gerade auch wieder so ein, so ein Ding, das mich persönlich wieder sehr, sehr anspricht. Ich träume immer schon seit Jahren von, auch von minimalistischen Wohnen, wo ich mir vorstellen kann, die Größe eines solchen Baucontainers äh, mit so einer wunderbaren, ähm, zu einem wunderbaren Vorbau, das wäre schon wieder was für mich und hat mich natürlich auch großartig interessiert. Ja, es ist wirklich ein wunderbarer Streifzug und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier den Reinhard besucht habe, sehr, sehr spontan an und für sich. Ich, wir haben uns vorher schon mal was ausgemacht und ich habe ihn dann einen Tag vorher angerufen, ob er denn am Freitag Zeit hätte und es hat ihm auch genau gepasst und ich war relativ lange dann noch da, wir haben einige Stunden miteinander einfach gesprochen über dieses und jenes und vor allem auch über die Zeit, über den Zeitgeist und was, in welche Richtungen es geht. Da steht so ein Bauwagen, der würde mich natürlich auch gleich wieder interessieren. Ist auch was habt ihr die Wolle? Entwickeln. Das naja, das heißt, heißt ja, ihr habt ja natürlich eine Selbsterwirtschaftung auch, oder? das ganze Projekt. Äh, naja, natürlich, aber hauptsächlich über die eigentlich. Bewerb die Wolle ist in Österreich leider nichts wert. Okay. Ich habe jetzt eine Anfrage aus Salzburg, witzigerweise, fast aus meinem Heimatdorf, mhm. aus St. Koloman. Ja. Eine Deutsche, die eine Modellinie wieder ins Leben rufen wird mit heimischer Wohle. Ja, also das ist sehr interessant. Okay. Also, das ist sehr dahinter Hintergrund. Aus also einem ganz anderen Leben kommt aus dem Bankwesen, waren bei der UNO beschäftigt. Also, wenn das was würde, das würde mir Spaß machen. Das wäre für mich ganz was Neues. Und die hat aber Produktion gemacht mit Schafen, ja, weil sie Filmemacherinnen sind. Ja. Und kennen sich sehr gut aus damit und weiß auch, dass die Wolle nichts wert ist bei uns. Das ist alles aus einer Seeland-China, was sie ich woher und will es halt auch abmennen. und möchte so ein Label machen, wo man nicht zuerst produziert und dann verkauft, sondern nach Bestellung verkauft. Also das finde ich total spannend eigentlich, also das, das war so mein Weg eigentlich auch, Weil ich sage, das macht Sinn, das macht aber das wirklich was gemacht hat. Ich habe gesagt, wir haben dann am, am August, haben ein Hofffest da, da wird also uh, uh, so eine vollstraße aufgebaut, von der Schafrolle bis zum Spinnen, uh, bis zum, ja alles was, uh, Produkte und alles was es gibt. Ja, sehr spannend. Also, äh, es ging schon mehr, sag ich mal. Es muss ja natürlich das Leben werden. Das habe ich vergessen, weil früher haben wir auch was ich, das Wolle gehört. Ja. Jetzt bin ich natürlich wieder unglaublich kindisch. Ja, aber es steckt ja keinen Schlüsselhoff. <lacht> ich, ich bin das letzte Mal wie ein kleines Kind war. Aber da wird es was es sein. Der ist ja nur durch Ja, der ist erst zwei Jahre Ja, und anschließend haben wir dann schon wie vorangekündigt quasi auf einer Heide oder da, wo eben die Schafe auch im Einsatz sind, da sind wir noch hingefahren und haben uns, oder ich habe mir das vor Ort einfach nochmal angeschaut, also manchmal komme ich mir dann schon so vor wie der kleine Junge, der so aus der Stadt kommt und dann das erste Mal am Land ist, ich meine, so ist es an und für sich nicht, aber da merke ich dann schon, dass so wieder die Beziehung, bzw. das, was da so passiert, auch an praktischen Dingen, ja, dass da oft sehr wenig Ahnung einfach auch da ist. Also die schwarzen und die weißen Schafe sind unter sich. Mhm. Also, ja, da auf der Fläche das sind zwei besondere Neltenorten. Das sind in Österreich nur drei, vier Meter. Was sind da? Neltenarten. Okay. Was hat das Schaf da hinten? Das hat nur einen Kopf jetzt zufällig unten drunter gehabt. Ja, das <lacht> ist Beschattungs ja Beschattungsding. Und Schafe auf der freien Fläche stehen, das kannst du nicht zuschauen. Okay. Die beschatten sich gegenseitig, was das so weit geht nicht. Okay. Also du den Kupf, der geht unten rein. Und wechseln dann. Das ist wie so eine Runde, das wechselt dann. So, wir haben jetzt einmal einen Ausflug gemacht auf eine Weide, habt ihr eh vorher gerade gesehen, ganz interessant und sind jetzt wieder zurück da im Innenhof. Ich kann es sogar riechen, die Schafe und die Lamas riecht man. Genau. Und jetzt genehmigen wir uns einfach wieder gemütlich einen Kaffee. Jo, ja, und das wäre dann einmal grundsätzlich das gröbere gewesen über diesen Hof da in La zur Grenze Slowakei. Bratislava, glaube ich, ist nur ein paar Kilometer von da entfernt. Sicher auch mal eine Reise wert.